Kapitel 5 Wow, mir geht langsam die Puste aus. Larissa Banks wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Die Hügel in diesem Teil des Naturschutzgebietes waren steil und felsig. Hinter dem Hügelkamm explodierte das Licht der Morgensonne am Horizont. Sie blickte auf und versuchte, die Entfernung bis zur Spitze zu schätzen, aber ein Überhang versperrte ihr die Sicht. Sven Denver fasste ihren Arm und zog sie weiter. »Nur noch ein Stück!« Er zarte so fest an ihr, dass sie beinahe auf die Knie fiel. »Hey, lass das! Ich werde schon nicht schlapp machen!« Larissa Banks warf ihm einen genervten Blick zu, doch im Grunde wusste sie, dass er sich nur Sorgen machte. Sie hatte Angst, und das wusste er. Ihre Flucht führte sie weiter den Berg hinauf. Das Terrain wurde immer schwieriger, hinter ihnen im Tal kläfften die Hunde. »Sie kommen näher«, sagte Denver und blickte mit bleichem Gesicht den Hang hinunter. Sein Atem klang zerrissen. Larissa Banks stützte sich an seiner Schulter ab. Geröll löste sich unter ihren Füßen und Denver griff nach einer Felskante. »Wenn wir oben sind, werden unsere Chancen besser. Dort haben wir wieder Handyempfang.« Der Pfad wurde immer enger und felsiger. Um die Hügelkuppe zu erreichen, mussten sie an den überhängenden Felsen vorbeisteigen, was unweigerlich ihren Vorsprung verkleinerte. Über ihnen hing nun dichter Nebel, der Farben und Licht verschluckte. Zweige peitschten ihnen ins Gesicht. denn rutschte aus und fluchte leise. Keuchend erreichten sie das Ende des Hanges. Hier war die Luft kühler als im Tal, denn unablässig wehte ein frischer Wind vom Vorgebirge herüber. Kleine, knorrige Bäume säumten das Hochplateau, die Blätter raschelten und rauschten. Auf der linken Seite fiel der Hügel mit einer Bruchkante zum Bach ab. Auf der rechten wuchs mannshohes Gestrüpp. Geradeaus erstreckte sich die Ebene bis zum Wald, der sich ins nächste Tal und zur Straße erstreckte. Wo lang jetzt? fragte sie. Denver stellte sich neben sie. Sein Arm berührte ihre Schulter. Sie spürte die Wärme seiner Haut durch den Ärmel ihrer Uniform. Zum Wald, sagte Denver. Wenn wir den erreichen, sind wir fast in Sicherheit. Er lief ein paar Schritte zurück und warf einen Blick über die Felskante. Als er sich wieder herumdrehte, lag ein beängstigender Ausdruck auf seinem Gesicht. »Lauf!« sagte er gepresst. »Los, lauf!« Erneut packte er ihren Arm und zog sie mit sich. Hinter ihnen bellten die Hunde. Sie kamen näher. Banks und Denver rannten geradeaus den Bäumen entgegen, bis Denver plötzlich stolperte und fiel. »Verdammter Mist!« Im selben Moment raschelte etwas im Laub, und hechelnder Atem näherte sich. »Vorsicht!« rief Banks. Ein großer, schwarzer Hund sprang auf sie zu. Sie hatte noch nie einen derart verwilderten Haushund gesehen. Unter dem verdreckten Fell lauerten geschlitzte Wolfsaugen. Das Maul schäumte. Denver sprang auf und stellte sich ihm entgegen. »Lauf, Ralissa! Lauf!« Doch sie griff nach dem Betäubungsgewehr, das über ihrer Schulter hing. »Ich geh nicht weg!« der Hund hatte Denver erreicht. Im Handumdrehen zerrte er ihn zu Boden. Denver wehrte sich mit aller Kraft. Er trat und schlug um sich, bis sich das Tier plötzlich von ihm zurückzog. Es verschwand mit eingezogenem Schwanz in den Büschen. »Alles okay?«, fragte Larissa Banks und griff nach seiner Hand, um ihm aufzuhelfen. »Ja, nichts passiert.« Auf Denvers Oberlippe glänzten Schweißperlen. Die restliche Meute kam näher, das Bellen wurde lauter, ganz in der Nähe knackten Äste. Denver stieß seine Kollegin Richtung Wald. Ihre Verfolger sprangen im Dickicht heran. »Geh, ich halte sie auf!« Banks schrie. »Bist du wahnsinnig!« Sie hängte das Gewehr über die Schulter und boxte ihm vor die Brust. »Du kommst mit!« »Larissa, du sollst hier verschwinden! Lauf!« Seine Stimme halte von den Felsen wieder. »Nein, Sven!« Auch er schien den Hauch von Zärtlichkeit in ihrer Stimme gehört zu haben, denn sein Gesichtsausdruck veränderte sich. Sein Zorn wich bedauern. »Komm«, er nahm ihre Hand. Zusammen rannten sie auf den Wald zu, der nur noch wenige hundert Meter entfernt war. Der Morgennebel legte sich wie ein Leichentuch über den Hügel, dennoch konnten sie erkennen, dass die Hunde die Hügelkuppe erreicht hatten, als ein einzelner goldgelber Streifen Sonnenlicht über die Kuppe schoss. Am Waldrand packte Denver seine Kollegin an den Schultern, zog sie an sich und drückte ihr einen Kuss auf die Lippen. Als er sich von ihr löste, waren seine Augen dunkel und ernst. »Mach, dass du wegkommst«, sagte er. Bevor sie ihn aufhalten konnte, wirbelte er herum und rannte den Hunden entgegen. »Lauf«, brüllte er zurück. Ein paar Meter weiter verhüllte ihn der Nebel. »Morgen«, Schuter stand mit einer Kaffeetasse vor Nordströms Haustür. Nordström blinzelte ins Morgenlicht und warf einen Blick auf die Uhr am Kirchturm. Kurz nach halb sieben. Warum so früh? Er gähnte. Shooters Blick fiel zu Boden. Pamela hat heute Morgen ganz besonders schlechte Laune. Sie hat mich rausgeworfen. Nordström grinste. Rausgeworfen? Warum? Ach, ich weiß nicht so genau. Quatsch! »Du weißt es genau«, sagte Nordström und winkte Schutter ins Haus, irgendwie froh über den Besuch. Besonders morgens hatte er oft das Gefühl, mit jemandem reden zu müssen. Schon ein paar Worte reichten aus, wenn die Stille im Haus zu schwer wurde. Er setzte Kaffee auf und lehnte sich an die Küchenzeile. »Also«, Schutter machte ein düsteres Gesicht und leerte seine Tasse auf Ex. »Ach, du weißt schon«, sie stand vor dem Spiegel und bekam eine Wutattacke. »Weil der Rock nicht so saß, wie sie wollte. Ich habe nur versucht, sie aufzumuntern.« Shooters Blick verlor sich in der Ferne. Ein Sonnenstrahl fiel herein und ließ von seinem Gesicht nur Kanten und Knochen übrig. Nordström betrachtete ihn und fragte sich, ob er ein Gewicht verloren hatte. »Was hast du Pam gesagt?« versuchte Nordström, das Gespräch in Gang zu bringen. Shooter räusperte sich.« Erst wusste ich nicht, ob ich überhaupt was sagen sollte. Und dann, naja, dann habe ich ihr gesagt, dass sie sich nicht ärgern soll, dass sie für ihr Alter doch noch super aussieht. Er warf Nordström einen unsicheren Blick zu. Der starrte ihn an. Fassungslos. »Du hast einer Frau gesagt, dass sie für ihr Alter noch gut aussieht.« »Oh, Mann!« »Oh Mann, sei froh, dass sie dich nicht umgebracht hat!« Er schenkte seinem Freund Kaffee nach. Shooter ließ den Kopf hängen und brütete eine Weile vor sich hin. Dann sagte er, »In letzter Zeit fühle ich mich irgendwie seltsam, irgendwie unfähig, mich für andere Leute zu konzentrieren. Auf, auf andere zu konzentrieren.« Nordström konnte sich vorstellen, wie er sich fühlte, er kannte diesen Zustand. Befrachtet mit den schweren Seiten des Lebens verlor man hin und wieder den Blick nach außen. »Also, ich sag dir was. Am besten...« Shooters Handy klingelte. »Das wird sie sein.« Er sprang auf und drückte sich das Telefon ans Ohr. »Schatz, ich... Äh, oh...« Er verharrte mitten in der Bewegung. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich. Er wurde aschfahl. »Larissa, bitte langsam«, er fasste sich an die Brust. In seinem Gesicht standen Fassungslosigkeit und Schock. Nordström starrte ihn an. Shooter ließ das Telefon sinken. Seine Hand zitterte. Nordström fragte, »Wer war das?« Shooter starrte regungslos zu Boden. »Gordon, was ist los?« Shooter wichte sich über die Augen und sah ihn an. »Das war Larissa Banks, eine Kollegin von Sven.« Er stockte, öffnete den Mund, sagte aber nichts. Nordström packte ihn an der Schulter. »Was ist passiert?« Sven ist tot. Sie fuhren mit Shooters Pickup den Hügel hinauf. Seit dem Anruf waren 40 Minuten vergangen und Shooter ein Nervenbündel. Sie folgten einem Wirtschaftsweg, der den Hügel hinaufführte. Links und rechts war dichter Wald. Nordström saß am Steuer, weil der Shooter im Moment nicht zutraute, den Wagen zu fahren. »Warum fährst du nicht schneller?« fragte Shooter über den Motorenlärm hinweg. Nordström schüttelte den Kopf, ohne um den Blick von der Piste zu nehmen. »Geht nicht!« Er lenkte den Wagen um Schlaglöcher und Äste herum, wobei der Wagen heftig durchgerüttelt wurde. Wegen der tiefstehenden Sonne und des dichten Nebels hatte er Schwierigkeiten, sich zu orientieren. »Wo lang?« Shooter hob die Hand. »Da vorne!« Sie starrten durch die Windschutzscheibe nach vorne. Zwischen den Bäumen verliefen zugewucherte Spurrillen Richtung Hochebene. Shooter kniff die Augen zusammen. Noch etwa 200 Meter!« Nordström quälte den Wagen über eine Wurzelpassage und trat in die Eisen, als sich vor ihnen der Wald lichtete. Bevor der Pickup zum Stehen kam, sprang Shooter heraus und stürmte los. Auf der Hochebene stand ein Helikopter der Bergrettung. Niemand war zu sehen. Hinter einer Gruppe windschiefer Koniferen befanden sich gezackte Felsen, die wie Zähne in den Himmel ragten. Eine schmale Gestalt lehnte an einem der Steinbocken. Nordström zeigte mit dem Finger dorthin. Ist das deine Freundin? Shooter war so aufgewühlt, dass er sie nicht sofort entdeckte. »Was?« »Die Frau da vorne!« Nun sah Schuter sie auch. »Larissa!« Schon von Weitem erkannte Nordström, wie erschöpft die Frau war. Schuter ging neben mir in die Hocke und griff nach ihrer Hand. Sie lehnte sich an ihn und drückte ihr Gesicht unter sein Kinn. Als Nordström hinzukam, fragte Schuter gerade, »Bist du verletzt?« Sie hatte blutige Kratzer im Gesicht und an den Händen. Ihre hellen Augen lagen tief in den Höhlen. Sie presste die Handballen an die Stirn und schüttelte den Kopf. »Was ist passiert?« Schutters Blick irrte gehetzt zwischen den Felsen umher. Sie holte schniefend Luft. »Er ist abgestürzt.« Sie deutete mit der Hand nach hinten und sah dabei aus, als würde sie etwas Furchtbares kommen sehen. »Die Hunde haben uns den Hügel heraufgejagt, bis hier auf die Hochebene.« an der Felswand. Sie sank auf die Seite, bis sie schließlich auf dem Boden lag. Sie flüsterte. Er ist. abgestürzt. Da fällt der Hang über 20 Meter senkrecht ab. Sie holen ihn gerade herauf. Tränen schossen ihr in die Augen. Sie hob die Hand und zeigte auf die Stelle, an der die Ebene an einer Felskante steil abfiel. Nordström sagte zu Shooter. »Sie steht unter Schock.« Er sah sich zum Wagen um. »Wir müssen Sie ins Krankenhaus bringen.« »Nein«, schluchzte sie, »ich muss bei Sven bleiben.« Schuter stützte sich mit der Hand am Boden ab. »Ich will ihn sehen.« Nordström musterte shooter und kam zu dem Schluss, dass sein Freund sich nicht davon abbringen lassen würde. »Ich begleite dich.« Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass Larissa eine Weile allein zurechtkam, gingen sie zur Felskante. Als die Felsen vor ihnen schroff abfielen, streckte Nordström den Arm aus, um Schuter am Weiterlaufen zu hindern. Schuters Blick irrte hinab in die Schlucht. »Oh Gott!« Der Abgrund war tief. Steine und Felsen, Büsche und Gestrüpp. Ganz unten rauschte ein kleiner Bach. Schuter sog die Luft ein und beugte sich so weit vor, dass Nordström fürchtete, er könnte herunterkippen. Er packte ihn am Arm. »Vorsicht!« Neben dem Bach lag eine weiße Plastikplane. Daneben machten sich drei Männer in der roten Kleidung der Bergrettung an einer Gebirgsstraße zu schaffen. »Ich wollte zu ihm, runter. »Warte doch, bis Sie ihn heraufgebracht haben!« »Nein, ich will jetzt zu ihm!« Du kannst nicht ungesichert absteigen. Shooter sah sich nach ihm um. Er war kurz davor, aus der Haut zu fahren. Siehst du denn irgendwo ein Scheißseil? Der Ärger schnitt ihm eine Steilfalte in die Stirn. Verschwinde, wenn du mir nicht helfen willst. Shooter hangelte sich über die Kante und suchte einen sicheren Tritt. Gordon, lass es, rief Nordström. Im selben Moment rutschte Shooter ab. Der Schreck fuhr Nordström wie ein Stromstoß in die Glieder. Doch Shooter fing sich wieder, fluchte und presste die Stirn gegen den Fels. »Du bist ein Idiot!«, blaffte Nordström. Shooter schlug mit der Faust gegen den Fels und kniff die Augen zusammen. Nordström nahm es kopfschüttelnd hin. »Er war mein bester Freund!«, sagte Shooter, wobei seine Stimme so klang, als müsste er gleich heulen. »Ich bin schuld!« ich bin schuld, dass er gestorben ist. Shooter hatte oft von Denver gesprochen. Immer in den höchsten Tönen und so vertraut, dass Nordström sich eingestehen musste, mehr als einmal Neid empfunden zu haben. Denver war eine Art Bruder für Shooter gewesen. Nordström hatte nie herausgefunden, wo genau der Ursprung dieser tiefen Freundschaft lag. Sven Denver, aus Shooters Mund klang dieser Name, wie eine Legende. Nordström hatte ihn ein paar Mal zu Gesicht bekommen. Ein gut aussehender Kerl, beeindruckend sportlich und außergewöhnlich klug. Jemand, auf den man sich verlassen konnte, aber dennoch ein Einzelgänger. Shooter sagte, bei Sven könne man nie sicher sein, was als nächstes kam. Er ist ausgelassen und eine Sekunde später ernst und nachdenklich. Denver hatte Shooter mit Pamela bekannt gemacht und war ihr Trauzeuge gewesen. Allein das hätte sie ein Leben lang verbunden. Doch jetzt war er tot, herausgerissen aus seinem Leben und dem Leben aller um ihn herum. Nachdem die Bergwacht ihn heraufgeholt hatte, konnte Nordström ihn sehen. Er lag auf dem Rücken. Blut lief ihm aus dem Mundwinkel bis zum Ohr hinunter. Auch in seiner Ohrmuschel war Blut. Schädelbruch. Schuter war außer sich. Er heulte und wollte Denvers Hand gar nicht mehr loslassen. Als sie Denvers Leiche mit dem Hubschrauber wegbrachten, war es, als nehme man ein Stück von ihm selbst mit. So verloren und allein wirkte er angesichts des Verlustes seines Freundes. Erst als der Helikopter im Süden hinter den Hügeln verschwand, lief er stumm zum Wagen zurück. Am Abend fand er Schuter in der hintersten Sitzreihe der Kirche den Kopf in die Hände gestützt. Der Raum war dunkel, die Luft kühl und sauber. Nordström ging auf ihn zu. »Hallo, Gordon!« Schuter rührte sich nicht. Er wirkte wie ein Wrack am Straßenrand. Kaputt, angeschlagen und allein. Nordström hatte ihn noch nie so erlebt. Er setzte sich neben ihn, betrachtete den altar der schon für das sommerfest geschmückt war und wartete hast du nicht irgendeinen komplizierten fall in deiner praxis um den du dich kümmern kannst fragte shooter ohne ihn anzusehen komm mit rüber dann habe ich einen shooter schwieg mit gesenktem blick und Nordström ließ ihn in ruhe nach einer weile sagte shooter ich habe ihn darum gebeten, nach den Hunden zu suchen, und er ist dabei umgekommen. Er starb wegen meiner Gedankenlosigkeit. Er schluckte. Als er weitersprach, zitterte seine Stimme. Sven und ich waren seit 25 Jahren befreundet. Er hat mir getraut. Er hätte alles für mich getan. Er rieb sich mit den Handballen über das Gesicht. Wie soll ich damit leben. Die Verzweiflung sickerte aus ihm heraus. Er begann zu heulen. Keiner konnte damit rechnen, sagte Nordström. Er sah ihn von der Seite an. Vor ein paar Tagen hast du dich auch in Gefahr gebracht, um mir zu helfen. Schutter setzte sich auf. Einen Moment lang flossen keine Tränen. Immer wenn ich die Augen schließe, »Sich hinterliegen, allein und blutig und tot.« Er stand auf. »Tut mir leid, ich kann das nicht.« Er drehte sich um und ging. Nordström blieb sitzen, wo er war, unfähig, ein Wort zu äußern. Seine Augen brannten, und er befühlte sein Gesicht. Tränen. Menschen waren gestorben, Lebenspläne dahin, alles genommen. Allein diese Tatsachen waren traurig, aber darunter lag unverkennbar das Gemurmel seiner eigenen Verlassenheit. Hier saß er also und weinte wie ein Kind, weil die Welt ihm gezeigt hatte, wie gnadenlos sie sein konnte. Er rief Schuter hinterher, »Egal, was du jetzt über dich denkst, lass es! Du hast immer das Richtige gewollt!« Er seufzte. Es das heißt übrigens, vertraut. Er stand auf. Er wollte nach Hause. Er wollte seine Frau in den Arm nehmen. Er wollte sich ein paar Sekunden lang normal fühlen. Weil die Hitze draußen so groß war, dass sich vor allem die älteren Leute nicht mehr aus dem Haus wagten, war es in der Praxis ruhig. Also nahm er sich für Maries Vater besonders viel Zeit. Der Mann litt sehr unter dem Verlust der Tochter hatte Schlafstörungen und Angstzustände. Nordström hörte ihm zu. Er hatte gelernt, dass das manchmal das Wichtigste war. Zuhören. Als der Mann sich alles von der Seele geredet hatte, gab ihm Nordström die Adresse einer Trauergruppe und das Rezept für ein Schlafmittel. Sie verabschiedeten sich. Gebeugt und kraftlos ging Maries Vater davon. Nordström atmete ein paar Mal durch und öffnete die Tür zum Wartezimmer. Eine einzelne Frau stand am Fenster. Im Behandlungszimmer bot er einen Stuhl an, doch sie zog es vor, stehen zu bleiben. Obwohl sie den Kopf gesenkt hielt, erkannte er die Frau. Es war die Ehefrau des Pharmavertreters aus Julianerdorf, der auch ihn mit seinen Produkten aufsuchte. »Frau Sanders, was kann ich für Sie tun?« die Frau betupfte ihre Nase mit einem zerknüllten Taschentuch. Eher aus Verlegenheit als aus Notwendigkeit. Nordström ließ ihr Zeit, sich zu sammeln. »Verzeihen Sie bitte«, sagte sie. »Es fällt mir schwer«. Sie hob den Kopf. Oh Scheiße!« dachte er, das Gesicht der Frau war geschwollen, das rechte Auge lila, an der Wange hatte sie eine blutige Schramme. Als ihm klar wurde, was ihr zugestoßen war, fühlte er sich schlecht, weil er sich ihr so ahnungslos gegenübergesetzt hatte, weil er ein Mann war und weil es ihr selbst so unangenehm war. Dennoch fragte er sie, was passiert sei. Sie schloss die Augen, eine Träne lief ihr über die Wange. Gestern Abend... Ihre Stimme war nur ein Flüsterton. »Mein Mann, ganz plötzlich, er war nicht er selbst.« Nordström runzelte die Stirn. »Tatsächlich, ihr Mann, dieser anzugtragende Pharmavertreter, mit dem breiten Lächeln?« Das hatte er ihm nie zugetraut. Er spürte, wie Wut in ihm heraufbodelte. Doch er ermahnte sich, professionell zu bleiben. »Haben Sie weitere Verletzungen? Am Bauch? An den Armen? Am Rücken?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein.« Das persönliche Unglück dieser Frau füllte den Raum zwischen ihnen. In solchen Situationen fühlte sich Nordström hilflos. Jedes Wort schien falsch zu sein, jede Berührung ein Angriff. Als er noch in Willemsburg gearbeitet hatte, waren ihm einige solcher Fälle begegnet. Hier war es der Erste. Während er ihr Gesicht untersuchte, schwieg die Frau beharrlich. Er konnte nicht viel tun. Sie hatte keine Knochenbrüche, die Prellungen würden von selbst verheilen, auch das geschwollene Auge. Er befühlte noch mal ihren Wangenknochen, dann nickte er ihr zu. »Was werden Sie jetzt machen?« Die Frau sah ihn an, als hätte sie seine Frage nicht verstanden. »Nach Hause gehen?« Nachdem Frau Sanders die Praxis verlassen hatte, wusch sich Nordström Gesicht und Hände und beschloss, eine Mittagspause einzulegen. Seit ein paar Tagen schlief er schlecht, schwitzte und fühlte sich benommen. Kein Wunder, dachte er, nach all dem, was passiert ist. Er trat hinaus in das grelle Sonnenlicht. Trotz der Hitze spielten ein paar Kinder auf dem Marktplatz Fußball. Seit Tagen war kein freilaufender Hund im Dorf zu sehen gewesen. Die Leute hielten ihre Hunde im Haus oder streng an der Leine. Das Veterinäramt hatte eine allgemeine Leinenpflicht verhängt. Versäumnisse wurden unter Strafe gestellt. Folge war, dass sich die Menschen wieder auf die Straße trauten. Er lehnte sich an die Hauswand und sah den Kindern zu. Er stellte sich vor, wie sein eigenes Kind irgendwo da draußen herumrannte, einem Ball nachjagte, lachend. Der Gedanke schmerzte, genauso wie das Wissen um den Irrglauben, dass er die Einsamkeit besiegen und einfach weiterleben könnte. Eine Katze saß in den Ästen der Eiche. Sie lauerte auf irgendetwas, doch Nordstrom konnte nicht ausmachen, was es war. Die Katze kroch am Ast entlang, bis sie über den Spielen in den Kindern saß. Als ihr Kopf zur Seite ruckte, bemerkte er, dass irgendetwas mit ihren Augen nicht stimmte. Sie waren matt und rot, und eine zähe, dunkle Flüssigkeit verklebte die Innenseite. Nordström bekam eine böse Ahnung. Er lief unter der Eiche hindurch und versuchte, die Katze aufzuschrecken, indem er an den Ästen rüttelte. Das Tier starrte ihn an und sprang vom Baum auf den Boden. Fauchend flitzte sie zwischen den Kindern hindurch. »Vorsicht!« rief er, aber seine Warnung ging im Geschrei der spielenden Kinder unter. Die Katze sprang mit ausgefahrenen Krallen auf die Brust eines Jungen. Der Junge kreischte und griff nach der Katze, aber sie ließ ihn nicht los. Ihre Krallen schnitten ihm in die Haut, er vollführte einen Schreckenstanz und sein Kreischen kletterte eine Oktave höher. Nordström packte das Kind an der Schulter und die Katze am Fell. Sie schlug um sich, versuchte ihm in die Hand zu beißen, doch Nordström fasste sie am Nacken und schleuderte sie auf den Boden. Sie jagte davon und verkoch sich fauchend unter einem Auto. Die anderen Kinder standen wie angewurzelt in ein paar Metern Entfernung. Sie starrten herüber. Der Ball rollte unbeachtet an die Kirchwand.